Einer von vielen Leguanen hier. Gut, heute steht alles im Zeichen der Kulinarik hier bei uns. Wir werden heute lokale Spezialitäten essen, auch unter anderem eine Leguan-Suppe. Aber zuerst, wie wir alle wissen, was braucht man vor dem Essen? Alkohol, ein Schnaps halt. Deswegen sind wir jetzt hier in der lokalen Schnapsfabrik, wo sie eben den berühmten Alkohol Blue Curaçao, Blue Curaçao, herstellen. Und wir werden dann eine kleine Führung machen und auch ein bisschen was verkosten, bevor wir uns den Magen vollstopfen werden. Ausproben beginnen. Like mm. Wow. Mm. Und Schokolade. Was für die Mädels. Ich hab das jetzt drinnen geskippt. Äh, nein, das du nicht. Ich glaube, das war jetzt halt nicht so spannend ich es mal Anschauen. Ganz normale Fabrik, aber ich finde den Blue Curacao finde ich lecker. Chocolate und das andere war ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. Und wir haben den Lego angesehen, also hat es voll ausgezahlt. Jetzt es Zeit, die flüssige Nahrung noch mit ein bisschen normaler Nahrung zu, wie sagt man, mh, vermischen. Vermischen. <lacht> Wir sind jetzt hier vor dem Plaza Bio, Be, Bio, Bio, dem alten Markt hier in Curaçao. Und hier werden nur ausschließlich traditionelle Curaçao-Spezialitäten serviert. Jetzt werden wir uns hier mal den Magen voll stopfen. Wir sind jetzt im alten Markt drinnen. Es ist ziemlich cool, du kommst halt rein und eine Frau fragt dich halt, was du essen möchtest. Ich habe halt noch ein bisschen was von allem gefragt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie mir auch auf so einen Töpfen da vorne gebracht hat. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Kürbispahnkuchen, irgendwas mit Ziege, und Huhn, eine Reis. Aber angeblich gibt es auch noch Lego an, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es einen heute gibt und ich werde dann auch versuchen, den irgendwie aufzutreiben, falls es ihn gibt. Zuerst haben wir so eine Art Huhn. Also eine Art Huhn ist Huhn. Ich möchte ja wie ein Eintopf. Ich meine, das wird auf jeden Töpfen gemacht. Sehr gut. Das ist wirklich mm, perfekt für mich. Ziege. Der Kürbispfannkuchen. Es mm. ist wirklich verdammt gut dafür, dass es eigentlich ziemlich billig ist hier. Also alter Markt, merken, wenn noch Sau kommt. So, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier vor dem schwimmendenmarkt schwimmenden Markt. Das ist einer von drei Märkten hier. Es gibt den alten Markt, da waren wir ja gerade. Den runden Markt, heißt der genau, Runder Markt, das geht daneben. Und jetzt eben den Schwimmenden Markt, wo sie vom, von Booten aus ihre Sachen verkaufen, vor allem Früchte. Und ja, ich habe jetzt eine, eine Passion Fruit erstanden, wo ich, wo ich ganz cool reinbeißen wollte jetzt. Aber ja, nein, macht wenig Sinn. Reinbeißen hat nicht so geklappt, deswegen werden wir es jetzt einfach abschneiden. Das ist eine meiner Lieblingssachen. Auch in, bei Ländern im, im Mittelmeer, so Kroatien, Italien. Schaut euch das an. Wenn du dort beim Markt eine frische Frucht kaufst, das ist nicht mehr so viel fruchtiger und geschmackvoller als bei uns. Rudy! Es schaut so aus wie ein Rammel. Aber extrem gut. Na gut. Weiter geht's. Okay, gute und schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten, ich habe noch eine Lego und Suppe gefunden am letzten Abend. Schlechte Nachrichten, ich habe meine Kamera ohne Speicherkarte aus dem Haus mitgenommen. Yes, mit dem Handy einfach, wenn wir das filmen. Und das ist die Lego und Suppe. Crazy. Und ich werde es mal mit den ersten Löffel nehmen. Sie hat mich auch gefragt, explizit, ob ich schon mal zu gegessen habe. Also, gutes oder schlechtes Omen, keine Ahnung. Schmeckt wie Gulasch. Obwohl, es hat einen Eigengeschmack. Ja, ist nicht schlecht. Es wird jetzt keine, keine Leibspeise von mir. Wer es nicht immer nach Legonsuppe explizit fragen, aber kann man sich schon mal gönnen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, für das Auto werde ich jetzt wieder zur normalen Kamera wechseln. Gut, Leguan Suppe verschlungen. Kleiner Tipp noch für euch, falls ihr jemals Leguan Suppe esst. Ich weiß ja nicht, ob ihr es in einem superfeinen Leguan Restaurant essen werdet, aber wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich so sein wie bei mir. Und bei mir haben sie einfach eine Suppe gemacht und den Leguan zerhackt. Das heißt, es waren überall kleine Knochenstücke drin. Das Kleine, da war eine Wirbelsäule drin einfach. Also passt auf, ich habe eins einmal auf den ein bisschen. Aber sonst, was für eine Episode wieder. Der Magen ist schön gefühlt. ein warmer Abend. Was will man mehr? Und ja, wie immer, wenn euch die Episode gefallen hat... Warum kommen da jetzt so viele Autos? Okay dann hinterlasst ein Like, abonniert wenn ihr noch nicht abonniert seid. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken, um die wichtigsten Informationen zu halten, die lustigsten Bilder und Fotos zu sehen. Und ja, erkundet die Welt, bleibt kreativ und wir sehen sich in ein paar Tagen.